Guten Abend nochmal. Ich hoffe, ich störe nicht. Äh, meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Sie hat so ein bisschen rumgezappt und sagt: halt, halt, halt, Komm mal rüber, das musst du sehen. Ähm, auf dem ersten, Stefan Willig, Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité, Universitätsmedizin Berlin. Der Stefan Willig, der hat da mal netto gesprochen, was los ist. Äh, immerhin, bei Anne Will ist das schon mal ein Ding. Ähm, ich habe gestaunt. Ich meine, ich freue mich insofern darüber, weil ja nun mal die Schlafenden gerne diesen Sender gucken. Ne? Und vielleicht hat das dann ein klein wenig bei diesen Menschen gebracht. Und jetzt habe ich äh, verlinken wollen, aber es ist schon vorbereitet, dieser Sendeplatz. Ich verlinke euch diese Seite hier. Und ihr braucht dann bloß nach unten zu scrollen und ihr habt ja das neueste Video. Da lohnen sich die ersten paar Minuten, dem Stefan Willig mal kurz zuzuhören. Immerhin. Also ich sage, nicht alle Achtung ARD. Das meine ich damit nicht. Sondern es schadet nicht. Wir brauchen ja solche Lücken. Denn was nützen uns in unserer Blase, kann man ja so sagen? Was nützen uns die ganzen Sachen? Wie zum Beispiel auch Servus TV wieder wunderbar. Die Sendung ist sehr interessant. Nicht nur, weil Professor Bakti dabei ist, sondern in diesem Fall Boris Reitschuster, der mal erzählt, wie so eine Bundespressekonferenz abläuft, wenn jemand unbequeme Fragen stellt. Das stellt Herr Reitschuster da wunderbar dar. So, also, wie gesagt, lohnt sich alles beides anzuschauen. Und ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich jetzt nur diese Seite hier verlinken kann, die hier. Und dann letzten Endes ihr dann, wenn das Ding endlich hochgeladen ist, da selber nachgucken müsst. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, ich sage immer, ne, wie heißt es hier unten so schön? Macht was, aber macht's gut. Bis zum nächsten Video, ich habe die nächsten zwei Tage zu tun, also es wird wahrscheinlich erst am Dienstagabend wieder ein neues Video kommen. Bis dahin ist Action bei mir. <lacht> Wir haben doch was zu tun. Guckt mal unten in die Videobeschreibung, wie komme ich mit dem Handy da rein. Wird hier immer wieder gerne angenommen, über 300 Mal am Tag. Und äh, ihr könnte dann kommentieren. Aber guckt mal unten in die Videobeschreibung, da steht gleich in der ersten Zeile was. Na dann, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, also bis zum Dienstag dann höchstwahrscheinlich. Also, tschüss. Macht's gut, macht was. ne?